Das Ganze wird jetzt gut verrührt. So, hier hatte ich ja das Hackfleisch zubereitet. Und Jetzt habe ich hier noch eine Spitzpaprika. So und die schneide ich jetzt komplett der Länge lang durch. Jetzt entferne ich noch die Kerne. So, das war schon das meiste getan. Und in meine ninja Auflaufform kommt die jetzt rein, mit meinem Hackfleisch, was ich jetzt da einfülle. Drückt das also richtig schön gut unten rein, so, jetzt wird die zweite noch gefüllt, fertig. Das kommt jetzt bei 180 Grad für 15 Minuten in die Heißluftfritteuse. So, fertig. seit dampfen noch richtig. Einfach und schnell gemacht, super lecker.